In der Schnecke häkeln bedeutet eigentlich nur, dass der Rundenschluss entfällt und jede Runde ohne Kett und Luftmasche gehäkelt wird. Wichtig ist dabei, dass du immer die in der Runde angegebene Maschenzahl häkelst und dann mit der neuen Runde anfängst, wenn diese Zahl erreicht ist.